Genghis Khan wurde im Jahr 1162 als Sohn des mächtigen Herrschers Yesügei und seiner Frau Höllans in der Ligüen Boldog am Perulen geboren Genghis Khan erhielt den Namen Temujin, was so viel wie scharfer Stahl bedeutet Er brachte mehrere Mongolen-Stämme zusammen, die sich zuvor in Kriegsfehde lagen mit seinem Organisationstalent formte er daraus eine schlagkräftige Truppe und ging auf Eroberungszüge. Er besiegte viele asiatische Kulturstaaten und wandte sich auch gegen europäische Völker, die er unterwarf. Sein Herrschaftsreich erlangte gewaltige Ausmaße. Genghis Khan war ein Kämpfer der mongolischen Steppe. Dementsprechend trau war auch seine Persönlichkeit. Andererseits besaß er Klugheit und hohen Verstand. Der Herrscher war zwar mit Entschlossenheit und Zielstrebigkeit ausgestattet, dennoch verließ er sich darüber hinaus auf gute Ratgeber. Als Herrscher bewies er Geschicklichkeit, der aus vielen den Nutzwert für seine Macht erkannte und entsprechend handelte. Seine positiven Eigenschaften werden mit gerecht, ehrlich und großzügig beschrieben. Doch als Feldherr und Kämpfer war er grausam und erbarmungslos. Ohne Skrupel ließ er Widersacher umbringen. Seine Rache war unerbittlich. Ziele, die er verfolgte, setzte er auch offen mit Gewalt und Brutalität durch. Dagegen konnte ihm keiner Hinterhältigkeit nachgesagt werden. Genghis Khan stammt von den Mongolen, die damals in viele Gruppen aufgeteilt waren und sich gegenseitig bekriegten Die nomadischen Stämme, die sich ihm anschlossen, behandelte er mit Großzügigkeit Um 1190 wurde Temujin zum Khan erhoben und erhielt den Titel Genghis Khan Ursprung und Bedeutung dieses Titels ist bis heute noch ungeklärt Zu dieser Zeit verfügte Genghis Khan über ein Heer von 30.000 Mann, die er systematisch zu einer wirkungsvollen Truppe organisierte Ende des 12. Anfang des 13. Jahrhunderts gab es drei Fürsten die Nach der Führungsmacht über die Mongolen griffen Genghis Khan, sein einstiger Schwurbruder Jamuha und sein Schutzherr Togri. Aus diesem Machtstreit konnten Genghis Khan und Jamuha ihre Stellung ausbauen. Immer noch ging es um die Vormachtstellung bei zahlreichen mongolischen Stämmen. Genghis Khan zog gegen die Tataren und besiegte sie. Zwischen Togril und Genghis Khan bestand ein Bündnis, das Togril aber 1203 auflöste Genghis Khan wurde von Toril und Jamuha angegriffen. Doch schließlich konnte er sich behaupten und ging aus diesen Streitigkeiten als Sieger hervor Genghis Khan hatte damit die alleinige Vormachtstellung im Osten Westlich über den Altai hinaus bis zum Bad Aschsee herrschten die Naiman, die sich mit den Gegnern Genghis Khans verbündeten und ihn angriffen Durch eine Kriegsliste und eine effiziente Schlachtordnung konnte er die Schlacht für sich entscheiden 1206 wurde Genghis Khan als Herrscher aller Stämme bestimmt seine Politik des Zusammenhalts war geprägt von Heiratsverbindungen, Gemeinschaften und Brüderschaften sowie loyalen Gefolgsleuten. Bei seinen Untergebenen setzte er auf Leistung und Belohnung, sodass er sich deren Treue sicher sein konnte. Gegner wurden mit grausamer Härte bestraft, die anderen als Abschreckung diente. Er schaffte die Stammesorganisation innerhalb der Einigung ab. Besiegte Volksstämme gingen im Reich auf Punkt – mit der Gesetzgebung wurde auch die Schrift eingeführt Zur Nachrichtenverbreitung führte Genghis Khan einen Nachrichtendienst ein. Seine militärische Stärke war mit einer hohen Beweglichkeit seiner Reiterarmee, seiner strategischen Geschicklichkeit, seiner Kriegslist und der Disziplin seiner Krieger verbunden Er unterwarf kampflos die Kirgisen und die Eura 1211 kündigte Genghis Khan an, China zu erobern. Nach zwei Belagerungen konnte er Peking einnehmen. Dabei zogen die Mongolen plündernd und morden durch die Stadt. Nach einem misslungenen Anfang von Handelsbeziehungen eroberte er 1220 die Städte Buchara und Samarkand. 1221 fiel Urgentsch. Danach folgte der Einmarsch in Afghanistan. Mit 60 Jahren kehrte er zurück in seine Heimat. Seine beiden Feldherren Cebe und Zübel brachten allerdings das Heer weiter nach Russland und Polen. Außerdem besiegten sie das Heer des deutsch-polnischen Herzogs Heinrich II. von Schlesien. 1226 startete Genghis Khan zu einem letzten Feldzug gegen die Tangut. Bei einem Jagdunglück stürzte er vom Pferd und verletzte sich Die Schlacht wurde weitergeführt und die Tangut unterworfen. Doch die Verletzungen vom Jagdunfall waren so schwerwiegend, dass er an den Folgen im Jahr 1227 mit 69 Jahren starb Wo er bestattet wurde, blieb bis heute unbekannt. Punkt nach seinem Tod wurde das Reiche unter seinen Söhnen aufgeteilt und noch weiter vergrößert, fiel aber zwei Generationen später wieder auseinander.